Egal wo, wann und womit, nichts und niemand kann die Evolution aufhalten. Nach Angaben der Weltbank haben mehr als 40 Prozent der erwachsenen Bevölkerung, gut zwei Milliarden Menschen, keinen Zugang zu einem Bankkonto. Materielle Armut und emotionale Ausweglosigkeit sind die Folgen. Ein ernstzunehmendes und auch uns beschämendes Problem. Doch schwierige Zeiten machen den Weg frei für Veränderungen. Sie fördern unsere Kreativität und lassen uns auch unorthodoxe Lösungen finden. Unser Bankensystem ist mehr als 60 Jahre alt. Jetzt steht es dank neuer Ideen und innovativer Technologien vor bislang undenkbaren Entwicklungen. Wir erleben eine Evolution, die die Macht und auch die Kraft hat, unsere Welt zu verändern. Heute zahlen wir überall mit sogenanntem Fiat-Geld, also bargeldlos oder mit Scheinen, die keinen inneren oder Materialwert haben. Dies war nicht immer so. Bis in die 70er Jahre war etwa der US-Dollar durch die Goldbestände der Vereinigten Staaten abgedeckt. Keine Fiat-Währung hat seitdem ihren Wert behalten. Denn jedes Mal, wenn eine Zentralbank mehr Papier bedruckt, verliert das Geld in unseren Taschen an Wert. Das heißt dann Inflation. So einfach, so beklagenswert. Hohe Inflation, exorbitante Staatsverschuldung, weitgehend unregulierte Finanzmärkte, dies alles und mehr führte im Jahr 2008 zur weltweiten Finanzkrise. In diesem für viele Menschen Katastrophenjahr war aber auch die Geburtsstunde einer revolutionären Entwicklung in der weltweiten Finanzbranche. Der Kryptowährung. Dahinter verbirgt sich die Idee, eine neue und inflationsfreie Währung zu schaffen, die auf den gleichen Grundsätzen basiert wie damals bei der Kopplung von US-Dollar an Gold. Der Wert dieser Kryptowährung wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt und dank technologischer Innovationen sind viel schnellere, günstigere und sicherere Transaktionen möglich. Knapp ein Jahrzehnt später sind rund um den Globus Einfluss und Bedeutung der Kryptowährung enorm gewachsen. In den USA ist sie mittlerweile ein Wirtschaftsgut, in der Europäischen Union gilt sie als vermögenswert. Mittlerweile haben alle großen Banken die Auswirkungen dieser innovativen Währung auf das weltweite Finanzsystem verstanden und suchen nach Möglichkeiten zur Integration dieser Kryptowährung und der dazugehörigen Technologie in ihre eigenen Systeme. Wir reden von der Blockchain. Für viele Menschen ist Kryptowährung ein gewöhnungsbedürftiges Konzept. Gleichwohl entwickelt sie sich dynamisch zu einer akzeptierten Form des Geldes, eben nur in digitaler Form. Entscheidend ist letztlich die zugrunde liegende Technologie, die Blockchain also. Richtig verstanden und eingesetzt erwachsen aus ihr ungeheure Möglichkeiten, etwa durch die Umgestaltung unseres globalen Geld- und Finanzsystems und auch durch ihren Einfluss auf Funktionsweise und Entwicklung unserer Gesellschaft, auf das Miteinander von Menschen. Noch vor 30 Jahren hielten viele das Internet für eine kurzlebige Mode. Heute sind 40 der Weltbevölkerung mit ihm verbunden. Die Demokratisierung von Schnelligkeit und Information hat das Internet letztlich erfolgreich gemacht, ungeachtet sozialer und wirtschaftlicher Strukturen. Die Blockchain wiederum ist das Internet der Werte. Dank ihr können wir, wie im Internet, Werte gleichsam mit einem Wimpernschlag weltweit übermitteln. Wie das Internet Kommunikation protokolliert, dokumentiert die Blockchain den Austausch von Werten. Die Technologie der Blockchain, das Fundament der Kryptowährung also, wird derzeit in immer mehr Bereiche unserer Gesellschaft integriert. Schon in Kürze werden Sie die neue Ära des Finanzsystems kennenlernen, die zweite Generation des Internets und die Blockchain. Die Kryptowährung wird die Wirtschaft und den Zahlungsverkehr, wie wir sie heute kennen, revolutionieren. Bitcoin ist die bislang wohl bekannteste Kryptowährung, mit einem vom Jahr 2009 bis Jahresende 2013 fast unglaublichen Wertzuwachs von 0,1 auf mehr als 1.100 US-Dollar je Bitcoin. Viele Menschen auf dieser Welt sind dadurch unglaublich reich geworden. Noch mehr leider nicht, weil sie damals eine einzigartige Chance verpasst haben. Zugegeben, die Bitcoins waren nicht fehlerfrei. Doch aus ihnen haben die Pioniere gelernt und neue Kryptowährungen entwickelt für eine sicherere und anwenderfreundlichere Nutzung. Die Rede ist von OneCoin. Dr. Ruja Ignatova, die Gründerin von OneCoin, gilt weltweit als die Expertin für Kryptowährungen schlechthin. Sie war assoziierter Partner der Unternehmensberatung McKinsey und beriet in dieser Funktion Global Player der Finanzbranche wie Allianz, Spurbank, Unicredit und viele andere Finanzinstitute. Die promovierte Juristin erkannte schnell das Potenzial einer neuen Kryptowährung, die zugleich spürbar sicherer und anwenderfreundlicher ist als Bitcoins. Nach ihr bescheidenen Anfängen folgte schnell auf Grundlage einer innovativen Technologie die weltweite Ausbreitung der Kryptowährung OneCoin, die übrigens für ausnahmslos alle zugänglich ist. Wissen und Informationen sind die wichtigsten Aspekte von Demokratie und von Teilhabe. Deshalb erfolgte im September des Jahres 2014 der erste und wichtigste Schritt zur weltweiten Demokratisierung des Finanzsystems, nämlich durch die Verbreitung von Know-how zur Kryptowährung OneCoin. Sie erfolgte nach dem bewährten genossenschaftlichen Prinzip, nämlich einer Mitgliedschaft auf Einladung. Bis heute hat diese Botschaft zig Millionen Menschen in rund 200 Ländern der Erde erreicht. Seit Juni 2016 verbreitet das OneLife-Netzwerk exklusiv Informationen, Know-how und Schulungskonzepte in puncto Kryptowährung und Finanzen. Aktive und engagierte Mitglieder des Netzwerks erhalten Token, um OneCoins zu generieren. Nach Unternehmensangaben betrug der Umsatz im ersten operativen Jahr mehr als eine Milliarde Euro. Inzwischen ist die Marke von 2 Milliarden Euro überschritten. OneCoins sind nicht die erste und deshalb nicht die einzige Kryptowährung auf dem Markt. Bei allen Unterschieden, es gibt auch Gemeinsamkeiten. Die meisten Kryptowährungen sind dezentralisiert. Deshalb unregelmäßig über den Markt verteilt und werden nicht überall öffentlich akzeptiert. Geschaffen wurden sie für Technologieexperten, Spekulanten und professionelle Wertpapierhändler. Ihre Abhängigkeit von externen und oft instabilen Faktoren machen ihre Märkte selbst instabil. Ihre Konzentration auf den Wertpapierhandel machen sie spekulativ. Missbrauch und illegale Geschäfte werden begünstigt wegen der Möglichkeit anonymer Transaktionen, die so gut wie nie nachzuverfolgen sind. Es ist sehr schwierig, sie in die heutigen wirtschaftlichen Strukturen zu integrieren. Wie nun unterscheidet sich OneCoin von anderen Kryptowährungen? Einfache Antwort, in einigen wesentlichen Dingen. Konkret, dank der Zentralisierung erfolgt das Wachstum in geregelten Bahnen sodass sich OneCoin in das derzeitige Geldsystem reibungslos integrieren lässt. Die durchdachte Unternehmensstrategie schafft eine starke Marke und zugleich einen global stabilen Markt ohne starke Volatilitäten. OneCoin überzeugt durch eine bis dato unbekannte Transparenz auch dank des bekannten Know-Your-Customer-Prinzips. Der Hauptfokus von OneCoin sind Nutzen und Mehrwert. Deshalb werden in kurzen Abständen weitere Funktionen und öffentliche Plattformen etabliert, die das Handeln durch Verwendung von OneCoin ermöglichen. OneCoin ist einfach zu nutzen und für jeden zugänglich, weil es eben für jedermann gemacht ist. Alle Mitglieder im OneLife-Netzwerk erhalten ein und dieselben Informationen zu ein und derselben Zeit. OneCoin setzt durch die einzigartige Integration des Know-Your-Customer-Prinzips in die Blockchain weltweit neue und innovative Standards in puncto Sicherheit und Transparenz. OneCoin ist Ausgangspunkt und Instrument zugleich der bis dato nicht gekannten Demokratisierung des weltweiten Finanzsystems. Insbesondere die Menschen in den Entwicklungsländern werden durch ihren einfachen und sofortigen Zugang zu OneCoin und zu Bankgeschäften unabhängiger, mündiger und selbstbewusster. Fast alle bekannten Kryptowährungen dienen kurzfristigen Spekulationen auf den globalen Finanzmärkten. Bei OneCoin dominiert mit weitem Abstand der Nutzen. Da der Wert auf Angebot und Nachfrage beruht, ist er mit steigendem Nutzen umso höher. Erste Prognosen in 2014 sahen den Wert eines One Coins nach zwölf Monaten bei 5 Euro. Bereits nach zehn Monaten erreichte der Preis einen Wert von 5,65 Euro. Ein weiterer Wertanstieg in den nächsten Jahren scheint programmiert. Diese Erwartung basiert auf den stetig und dynamisch steigenden Mitgliederzahlen im OneLife-Netzwerk, es gibt selbstverständlich keine Garantie dafür, dass künftig alles so eintrifft, wie jetzt erwartet. Klar ist aber, die bisherige Entwicklung von OneCoin macht die Zukunft noch aufregender und moderner. Garantiert. Und so können Sie an den faszinierenden Zukunftsaussichten von OneCoin teilhaben. Sie werden Mitglied im OneLife-Netzwerk, dann erhalten Sie exklusiv hochwertige Informationen, die Sie auf Dauer zu einem Finanzprofi machen. Angeboten werden unterschiedliche Schulungspakete auf verschiedenen Niveaus zu unterschiedlich hohen Gebühren. Für jedes Schulungsmodul erhalten Sie als Mitglied des OneLife-Netzwerks eine bestimmte Anzahl an Tokens. Überdies qualifizieren Sie sich abhängig vom Modul für einen oder gleich mehrere Split. Dieser Split verdoppelt Ihre Tokenanzahl, sodass Sie dafür mehr OneCoins erhalten. Nach dem Split können Sie Ihre Tokens in die Mining-Pools hineingeben. Von hier aus beginnen Sie mit nur wenigen Klicks mit dem Mining Ihrer OneCoins. Als Mitglied des OneLife-Netzwerks können Sie unterschiedliche Schulungsmodule zum eigenen Vorteil kombinieren. Mit dieser Kombination haben Sie Zugang zum automatischen Mining. Sie treten sofort den Mining-Pools bei, ohne auf einen Split zu warten. Überdies können Sie durch die Kombination unterschiedlicher Schulungsmodule zusätzliche Splits, Tokens und somit mehr OneCoins generieren. Exklusiv für seine Mitglieder hat OneLife jetzt sein erstes eigenes physisches Produkt eingeführt. Mit dem One-Tablet erhalten Mitglieder einen problemlosen Zugang zum Online-Markt. Das tragbare Smart-Device ist geeignet für den täglichen Einsatz und trägt erheblich zur Verbesserung der Lern-, Handels- und Netzwerkaktivitäten der one Life gemeinschaft bei. Unternehmerischer Erfolg bedeutet immer auch soziale Verpflichtung. Deshalb gibt One-Life der Gesellschaft viel zurück, die One World stiftung ist bereits in mehreren Ländern rund um den Globus aktiv. Hier stiften Unternehmen und Mitglieder der OneLife-Gemeinschaft viel Geld, um Kindern und Jugendlichen eine erstklassige Ausbildung zu ermöglichen. Was können die Kryptowährung OneCoin und der von ihr maßgeblich gestaltete neue Finanzmarkt erreichen? Im Wesentlichen ganz einfach drei Dinge. Zugang zum Finanzsystem für gut zwei Milliarden Menschen, die heute noch keine Bankgeschäfte tätigen können. Erhebliche Kosteneinsparungen bei grenzüberschreitenden Finanztransaktionen bereits durch den ersatzlosen Wegfall des sogenannten Mittelsmanns, für den Gebühren von in der Spitze nahezu 30 Prozent fällig werden. OneCoin versetzt Menschen in die Lage, Vermögen aufzubauen oder bereits vorhandenes Kapital deutlich zu steigern. Wodurch wird nun der Wert von OneCoin geschaffen? OneCoin wird alles in allem insgesamt 120 Milliarden Coins generieren. Ein Werttreiber ist das stetig wachsende Netzwerk. In Kombination mit einer steigenden Anzahl von Verkäufern, die für die Vermarktung ihrer Produkte Zugang zu zahlreichen OneCoin-Besitzern erhalten möchten, entsteht eine starke Marke. Diese Faktoren und die weiter wachsenden Nutzungs- und Anwendungsgebiete schaffen den Wert der OneCoins. Sobald OneCoin als Unternehmen an die Börse geht, sind weltweit der Markt bereits vorhanden und das Feld bestellt, was die Kursfantasie der OneCoin-Aktien spürbar beflügeln könnte. OneCoin ist sozial, global und über das OneLife-Netzwerk ganz einfach zugänglich. Solch ein Netzwerk in Kombination mit den sozialen Medien kann heute fast alles bewegen und so ziemlich jeden Markt verändern. Die Älteren unter uns erinnern sich noch an Netscape und Yahoo. Die beiden Suchmaschinen sind mittlerweile Anekdoten des Internets, weil Google den gesamten Markt aufgemischt und übernommen hat. Dank nutzerfreundlicher und hochentwickelter Software... Oder MySpace? Daran erinnern sich nicht einmal die Älteren, weil es praktisch nur noch Facebook gibt. Weder Google noch Facebook setzten auf Werbung, um die Menschen mit ihren Botschaften und Visionen zu erreichen. Deren Wachstum und heutige Marktmacht basiert allein auf Vertrauen und dem wertvollsten Asset jedes Unternehmens. Zufriedene Nutzer und Weiterempfehlungen. Genau das erlebt derzeit auch OneCoin. Jetzt haben Sie die einmalige Möglichkeit, sich einer starken Gemeinschaft aus Mainern, Händlern und Verkäufern anzuschließen, um Coins zu generieren und dadurch Ihr Portfolio breiter aufzustellen. Seien Sie die Ersten in einem Zukunftsmarkt, der kurz davor steht, die Weltwirtschaft und auch unsere Gesellschaft zu verändern. Jede Entscheidung basiert auf glaubhaften Informationen. Diese Informationen haben Sie jetzt. Nun müssen Sie sie nur noch nutzen indem Sie der Person, die Ihnen dieses Video gezeigt hat, die richtigen Fragen stellen, um mit den richtigen Antworten loszulegen. Die wichtigste Frage von allen lautet nicht etwa, wird die Kryptowährung tatsächlich unsere künftige Wirtschaft beeinflussen, sondern Sehen Sie bereit für die neue ökonomische Ära, die vor uns liegt? Dann gestalten Sie diese Evolution aktiv mit und werden Teil der am schnellsten wachsenden Kryptowährung der Welt. One coin.